Hallo und willkommen im kaufmännischen Rechnen in Excel, Handelskalkulation und zwar hier die Vorwärtskalkulation, dieses Schema wird uns begleiten in dem Video und ich lege mal los. Beim Aufbau in Excel bei der Handelskalkulation, für mein Beispiel ist es wichtig, dass man hier das Prozentformat einsetzt in den Zellen, in denen man ein Prozentformat braucht. Das erreichen wir hierüber. Also erst formatieren, das Prozentformat drauflegen, dann die entsprechende Ziffer eingeben. Dann wird es etwas einfacher. So, dann komme ich mal zur eigentlichen Kalkulation. Hier habe ich jetzt einen fiktiven Listen-Einkaufspreis genommen, 200 Euro. Etwas einfachere Werte, auch bei den Prozentwerten, damit man besser sieht, was passiert. Zu jedem Schritt habe ich ein Video. Ich zeige das mal. Hier gebe ich zum Beispiel den Listeneinkaufspreis in Excel ein. Und beim nächsten Schritt wäre es ja so, dass ich den Liefererrabatt ermitteln muss. Das zeige ich. Das sind die 10 Euro. Da ist es wichtig, dass man, das wird im weiteren Verlauf auch hier jedes Mal eingeblendet. Wir haben hier so ein Screen. Und da eben die entsprechende Formel das ist gleich runden mit Klammer auf Klammer zu dem Semikolon und der 2 das bedeutet von der dritten auf die zweite Nachkommastelle kaufmännisch runden was man ja soll in der Handelskalkulation und die Berechnung liegt hier mit E5 mal D6 hier haben wir E hier haben wir die 5 hier die 6 ja und hier dann D. Ich zeige es im Video, was passiert. Gebe das ein. Klicke auf die Zelle, in der der Prozentwert für den Rabatt steht. Klicke auf den Listen Einkaufspreis und ermittle so den entsprechenden Liefererrabatt. Und dann komme ich auch schon zum Ziel Einkaufspreis. Der Ziel einkaufspreis wird ermittelt. Ich muss den Listen-Einkaufspreis, davon muss ich den Liefererrabatt abziehen. Mache ich hier in Excel mal. Relativ einfach. Nehme die 200 Euro und ziehe davon die 10 Euro ab. Jeweils auf die Zelle klicken, Enter und dann hat man das Ergebnis. Im nächsten Schritt muss ich das Liefererskonto ermitteln, ja, abziehen kann ich dann später, sieht man hier auch wieder schön im Video, gibt das ein, ist gleich runden, Klammer auf, das ist wichtig, ne? bei den Schritten, bei denen multipliziert oder dividiert wird, müssen wir runden, die gerundeten Werte, da braucht man nicht nochmal runden, wenn man subtrahiert oder addiert in dieser Handelskalkulation, braucht man da nicht runden. So, dann haben wir den Skontobetrag und der bar einkaufspreis ist ja dann der Zieleinkaufspreis minus dem Skonto, dem Liefererskonto. Da komme ich hier auf 188,10 Euro, zeige auch wie. Zieleinkaufspreis minus der Zelle, in der der Skontobetrag steht, Enter und habe den Wert ermittelt. Ja, jetzt kommt die Fracht. Das ist natürlich eine Besonderheit. Bei mir ist es so, dass ich einen Fixbetrag hier von links hier hole. Das heißt, in D10 habe ich einen festen Betrag. Das kann aber auch sein, dass irgendwelche Beträge zusätzlich ermittelt werden müssen. Die kann man natürlich dann in so einer Zelle zusammenlaufen lassen. Hm, zeige ich. Ich hole den Wert quasi nur von links mit einem Ist gleich und klick auf die Zelle, in der der Eurowert steht. Enter und hab die Fracht. Den Bezugspreis, das ist dann der bar plus die Fracht. Da kommen wir hier auf 193,10 Euro. Ich zeige auch im Video die entsprechende Addition: bar plus die Zelle, in der die Fracht steht. Der Frachtwert steht und dann habe ich den Bezugspreis. Bei den Handlungskosten ist es so, die werden ja jetzt draufgeschlagen. Und die habe ich hier auch mit 10% angegeben. Auch da wieder muss gerundet werden. Ich zeige es im Video. Dabei ist es unerheblich, ob ich dann zuerst auf die Handlungskosten klicke und sage, mal dem, der Zelle, in der der Bezugspreis steht, oder ob ich eben hingehe und sage, ich klicke zuerst auf, den, auf die Bezugspreiszelle und dann auf äh, Mal der Zelle, in der die Handlungskosten stehen. Also das ist Vertauschung, das ist kein Problem bei einer Multiplikation. So, dann haben wir den Selbstkostenpreis, den wir jetzt haben wollen, den wir ermitteln müssen. Das sind hier 212,41 Euro. Zeigt das im Video. Bezugspreis plus die Handlungskosten haben wir 212,41 Euro. Jetzt schlagen wir noch den Gewinn drauf. Gewinn ist in meinem Beispiel dann 21,24 Euro. Auch da wieder die, Multi die Multiplikation, ja, aber gefasst in, das, in die Funktion Runden. Prozentwert mal den Selbstkostenpreis. Semikolon 2, Klammer zu. Da haben wir Der Barverkaufspreis. Da wird ja der Selbstkostenpreis, da wird der Gewinn noch mit drauf gerechnet. Und dann kommen wir hier an den Barverkaufspreis von 212,41 Euro. Zeige ich auch wieder im Video. Ein Linksklick auf die eine Zelle plus ein Linksklick auf die nächste Enter und dann hat man den. So, jetzt kommt eine Besonderheit. Im Kundenskonto muss man ein kleines bisschen aufpassen. Das ist vielleicht so das Schwierigste in dieser Handelskalkulation im Bereich Vorwärts. Da sieht man oben schon, vielleicht guckt man sich das mal eben schnell an hier, ist gleich Runden, Klammer auf. Und dann ist es tatsächlich so, wird ja dieser Wert hier, diese 1% multipliziert mit den 233,65. Aber... Das ist eben im 100. Das heißt, dieser Wert hier sind nicht 100%, sondern 100% minus dem hier in dem Fall dem Kundenskonto. Wären auch noch minus, wenn hier noch eine Vertreterprovision zum Beispiel wäre, wäre das auch noch mit dabei, dann wären das hier 100% minus dem 1% Kundenskonto und sagen wir mal zum Beispiel eine Vertreterprovision von 3%, die müsste dann auch noch abgezogen werden. Das heißt dann wäre dieser Wert hier nur 96%. In meinem Beispiel ist dieser Wert hier 99%. Ja, und am einfachsten erreicht man das, indem man, naja, am einfachsten ist auch falsch, aber so ist es sauber. Ich klicke mal und zeige das mal. Ist gleich Runden, Kundenskonto ausmultipliziert mit dem Barverkaufspreis, geteilt durch und dann in Klammern setzen, damit diese Berechnung dann auch zuerst stattfindet. Also das, was in Klammern ist, 100% ist auch ganz wichtig, dass man es eingibt, weil wir ja hier links auch mit dem Prozentformat arbeiten. Semikolon 2 für die Rundenfunktion, Klammer zu. und dann haben wir den Betrag. Ja Zielverkaufspreis ist dann wieder Barverkaufspreis plus das Kundenskonto. das heißt hier wird es wieder etwas einfacher dem Barverkaufspreis plus dem Kundenskonto. Wunderbar Beim Kundenrabatt nochmal die Problematik. Das heißt, bei 10% Kundenrabatt ist der Zielverkaufspreis nur 90%. Dann braucht man wieder hier diese Formel, dass man da im 100% aufschlüsselt auf 1%. Ich zeige das im Video. Auch da wieder, ob jetzt so rum oder so rum, ähm, beginnend, also... In meinem Screen ist es ja E17 mal D18 und äh, unten im Video ist es D18 mal E17. Das macht keinen Unterschied. Ja, Enter und dann haben wir den Betrag. ist eine wunderbare Sache. Ich gehe mal für den Listenverkaufspreis noch zum letzten Step. Ja, da wieder der Zielverkaufspreis plus der Kundenrabatt, kommen wir an den Listenverkaufspreis, haben wir am Ende 262,23 Euro und sind quasi vorwärts kalkuliert durch das Ganze durch. Ja, ich hoffe, ich kann damit helfen. Viel Spaß damit und bis bald. Euer Eddie.